Am Herd stehen und die ganze Zeit rühren? Die Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Bereiten Sie mühelos perfekte Risottos, Milchreis, Cremes oder feine Soßen wie Bichamel zu. Mit der Sanftrührstufe rührt Ihr innovativer Küchenhelfer wie von Hand für Sie.